Also heute ein Video zu Audacity, aber zuerst mal geht es um Amazon, dadurch bin ich drauf gekommen. Ich bin Prime-Mitglied, ne? eigentlich nur, dass äh, schneller die Pakete kommen, aber da kann man Amazon Musik auch umsonst hören, ohne dass man das kauft. Ne? Ja, ganze Lieder, Alben, äh, Millionen von äh, Liedern. So, blöd ist, ich höre im Auto Musik und nicht daheim und im Auto habe ich kein WLAN. Die kostenlos zu hörenden Dinger sind äh, nicht runterzuladen, dann ne? Den müsste man ja kaufen. Ja, das ist jetzt doof, habe ich mir gedacht äh, und habe dann einfach einen Klinkenstecker ins Smartphone bzw. Tablet. Das App spielt die Musik ab, die Musik kommt durchs Kabel und geht in meinen Laptop rein. Und spätestens da war ich dann bei Outer city ne? denn ich hatte Probleme mit dem Klinkenstecker. Je nachdem, äh, wie der so eingesteckt ist, äh, hat dann ein gesponnen und zwar abwechselnd und das schauen wir uns mal an, wie wir das korrigieren. So, auf eurem PC, wie gesagt, ich habe bereits aufgezeichnet. Denkt daran den Eingang so einzustellen, dass es nicht zu hoch aussteuert und dann mit Audacity aufzeichnen mit der roten Record-Taste. An der Wellenform, die ihr dann seht, könnt ihr erkennen, ob ihr zu hoch oder zu niedrig ausgesteuert habt. Das wäre jetzt eher zu niedrig, wenn die Wellenform so auf 0,5 wäre. Ne? Also so hoch, also von, von hier bis da, aber nicht bis ganz zum Anschlag, dann wäre es gut. Aber das ist jetzt egal hier fürs Video. Was man hier sieht, ähm, die beiden chinch Kanäle, ne? Stereo -Kanäle. Äh, da habe ich immer so Peaks drin, da habe ich so ein Kratzen drin. Da dachte ich, ist jetzt doof, so ein Kratzen. Ah, da muss der Kratzen, wo es weg so. Wie gelöst? Also, diese Tonspuren, die kann man auch in zwei Audiospuren trennen, zwei Monospuren. So, da hat man nämlich die eine, ne, das sieht man daran, die kann man jetzt separat äh, markieren, da ne, kommen so komische Symbolchen, interessant. So. Wir haben ja dann in dem Bereich, wo es knackt, ne, in dem Bereich, wo es knackt, haben wir einen guten Bereich, wo es nicht knackt, ne, auf der Einspur. Das ist eigentlich dann nicht mehr ganz Stereo, aber da das sich um 0, irgendwas Sekunden handelt, spielt das keine Rolle. So, jetzt machen wir folgendes. Wir gehen jetzt in den Bereich, zoomen uns so wie hier schön ran, suchen uns eine Stelle aus, wo das Knacken ist. Und wir merken auch die hintere Kante dieses Balkens. Warum, seht ihr gleich? Ich merke mir das an der 5 von der 59 hier beispielsweise. Jetzt drücke ich Steuerung C. Ihr könnt auch sagen, bearbeiten, kopieren. Nun wird dieser obere gute Bereich kopiert. Der soll jetzt hier unten hin. Jetzt muss ich auch hier unten markieren, wo er hin muss. Gut, den Start sehe ich jetzt. Ne? Da sind die komischen Wanduhren. Aber wenn ich jetzt klicke, ist, äh, sehe ich den Start nicht mehr. Deshalb habe ich mir die 59 da oben gemerkt, ne? an der oberen Kante, damit ich das Ende wieder finde. So, jetzt sagt er dann Bearbeiten, Einfügen oder Steuerung v So, und jetzt schauen wir uns das an. Das Ergebnis ist doch schon sehr viel schöner. Ne? Da gibt es keinen Knackser mehr mittendrin. Gut, Anfang und Ende könnt ihr wie gehabt bearbeiten. Einfach was markieren, entfernen, drücken, für löschen. Oder ihr könnt auch mit den Effekten ein- und ausblenden. Am Anfang am besten einblenden. Ganz am Ende des aufgezeichneten Audiospuren. Dann mit bearbeiten, Effekt und dann ausblenden, dann habt ihr auch schöne Übergänge. Gut, das wollte ich nur kurz gezeigt haben, ich fand das ganz witzig mit diesem Knackser wegmachen. Ich hoffe jetzt kriegt Amazon keinen Knacks. Mein Smartphone übrigens, was ich real benutzt habe, Samsung Galaxy Note 2 im Ruhemodus, damit es nicht klingelt und quietscht zwischendurch während der Aufnahme. Noch ein Tipp zum Schluss, falls die Spuren bei euch nicht mehr synchron sind nach dem Einfügen, weil das nicht genau gestimmt hat mit dem Arbeiten, Kopieren und Einfügen, dann könnt ihr auf die Option Spuren synchron halten, klicken und dann wird alles gut. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben, verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.